Uh, hallo Leute, willkommen zu äh, Portal 2. Heute spielen wir ein äh, Custom Level von Jump 25. Wir gehen hier auf Einzelspielerkammern. Wir haben heute zwei Level. Wir haben Jump 25 Map 1 und Jump 25 Map 2. Äh, das erste ist aber Einzelspieler, deshalb wird er gerade nicht dabei sein. Ist aber auch besser, er also wird nämlich ihr, äh, sein Mikro nicht hören. Aber ja. Äh, kommen wir hier zu Jump 25 Map 1 Speed von Patrick. Das werden wir jetzt spielen. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, jetzt fangen wir anscheinend an. Wenn euch das gefällt, dann lasst gerne äh, Like da und sagt, dass ihr mehr davon sehen wollt. Okay, was gibt es denn alles? Schnell rennen, äh, Blöcke, Blöcke, äh, Schwimmen und Basketball spielen. Okay, super. Die Map soll sehr einfach sein. Dass auch jemand wie ich das schaffen kann. Ich habe äh, Portal 2 nie wirklich äh, durchgespielt. Würde ich irgendwann machen. Deshalb ist das hier nicht neu. Ich habe das in Videos gesehen, aber das ist das erste Mal, dass ich das wirklich auch in einem Ingame habe, ja. Was macht das hier? Okay. Okay, ich habe ihn. Das ist doch super. Was ist hier unten? Stirbt er da? Okay, das will ich nicht. Was mache ich jetzt mit dem? Kann ich hier rein? Das funktioniert. Okay. Und was gibt es hier drüben? Ein Knopf. Was macht der? Aha. Was ist denn da oben? Da muss auch noch irgendwas aktiviert werden. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, wie. Ich habe aber so eine leichte Idee, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil was ist, wenn wir so machen, dann kommt das hier wieder raus. ne? Dann ist hier so, so dieses Speed-Ding. Und wenn ich jetzt den Schalter drücke und auf das Speed-Ding gehe, dann sollte ich es doch schaffen, hochzukommen. ne? Ja, das hat geklappt. Okay, da muss ich hoch. Aber wie komme ich denn da hoch? Sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich habe eine Idee. Ich glaube, ich benutze einfach meinen Brain. Und nehme den äh, Würfel mit und schmeiße ihn da rein. Weil jetzt kann ich ja den Hirn schieben und dann kann ich hier hochspringen Und dann habe ich das aktiviert. Ne? Äh, was muss ich denn dann noch machen? Oh. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe sogar. Ja, ich glaube, ich verstehe. Okay, jetzt beeilen. Den Würfel wieder darauf legen, den Schalter aktivieren und dann sind wir durch. Ah. Ah, wir müssen erstmal das hier. Okay. <lacht> okay, das bringt nichts. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ja. Seht ihr das? Jetzt sind wir hier voll fast. Oh. Okay, da können wir glaube ich nicht durch. Aber hier sind wir jetzt voll fast. Oh, hier sterbe ich. Ups. Oh verdammt, ich glaube, jetzt muss ich alles neu machen. Okay, ich glaube, so ist es am klügsten. Ja. Yep, und dann kann ich hier einfach mal So. Dann komme ich hier schnell durch. Na, ich glaube, jetzt habe ich es drauf. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Was? Wie bitte? Was habe ich denn falsch gemacht? Muss ich hier noch mehr hin oder? Aber wie soll ich denn hier noch mehr hin machen? Was, was mache ich denn falsch? Ich sehe es nicht. Ich kann hier doch keins hinwerfen. Yes! Boah, das ist mega fies äh, abgestimmt. Das ist ja richtig perfekt Timing hier. Aber wir haben es äh, geschafft, glaube ich, oder? Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Okay. Äh, war, war super. Haben wir gefallen. Wenn euch auch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Das wäre auch sehr super. So, jetzt, jetzt spielen wir Kooperative Kammern. Wir spielen Jump 25 äh, Map 2 zusammen mit dem waschechten echten Jump 25. Hallo. Ja. Muss ich nicht sagen. Und jetzt gehe ich auch spielen, glaube ich. Patrick hat heute sogar mal sein gutes Mikro dabei. Mhm. So, ich habe noch in Portal 2 Multiplayer gespielt. Ich sehe das gerade hier zum ersten Mal. Ah, ich bin blau. Oh, äh. <lacht> Wie du aussiehst. Okay, Jump 25 Map 2. Es gibt äh, Laserschießende Blöcke. Es gibt wieder Baseball. Es gibt äh, noch mehr Würfel. Es gibt äh, Hüpfen und es gibt noch mehr Würfel. Super. Und es gibt Musik. <lacht> okay. <lacht> okay, da ist äh, Würfel. Willst du den holen? Und ich mache so. Geronimo. Boing. Hier, warte auf jetzt mal hier. <lacht> Nein, der ist kaputt gegangen! Was? <lacht> Guck mal hier. Oh. <lacht> wo, wo kommt der denn jetzt? Was? <lacht> das ist ja ein krasser Tor mir. <lacht> Geh mal weg. So. Und was macht das? Ah, das ist für später, wenn wir dann raus können. Aber da sind noch drei Schalter, ne, vier sogar, was machen die denn alle? Ich drück mal alle drauf. Hier, hier. <lacht> okay. <lacht> was mache ich jetzt? da hinten nochmal wieder zurück. Ich bin fast eingedauft. Immer das Laser. <lacht> <lacht> Kommst du? Hm. <lacht> wo bin ich? Hä, wie bin ich... Herr, wie bin ich hier hingekommen? Was hast du gemacht? Ich hab auf dich geschossen. Und dann? Hä, wo bin ich? Hä? FTF. Wo bin ich hier? Oh, Portal, dankeschön. Aber jetzt äh, muss das Teil machen. Kann ich den nicht mitnehmen? Nein, nein. Der beobachtet uns. Okay. Haben wir es geschafft? Haben wir gewonnen? <lacht> ich glaube, das ist falsch. Rum. <lacht> warte, warte. Ich mach den ein richtiges Symbol. Da musst du stehen. Okay. Und jetzt musst du dastehen. Genau. da haben wir es geschafft. Okay, äh, das war äh, so super tolle erfahrungen die wir machen konnten. Hast du vielleicht irgendwas okay. noch zu sagen? Nein. Nein? Gar nichts mehr. Nein. Ja, okay, dann werde ich das Video. So das ist eine tolle Folge.